Hallo, willkommen zu diesem Video. Im Fall Julia F., dem zweijährigen Mädchen, das offenbar illegal vom Jugendamt Alp kreis den Eltern mit Behinderung entwendet wurde. Und Julia F. hätte ja eigentlich schon seit dem 01.07.2019 bei ihren Eltern wieder sein sollen, laut Gerichtsbeschluss des Amtsrecht Ulm. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie behindertenfeindlich der zuständige Landrat des Jugendamt kreis der Herr Heiner Scheffold, ist. Denn der Herr Scheffold hat Ende Juli meines Wissens ein Fax erhalten, in dem er aufgefordert wurde, den Eltern den Termin für die Übergabe der zweijährigen Tochter zu nennen, gemäß des Gerichtsbeschlusses von Mitte Juni des Amtsgericht Ulm. Und es ist bis heute, also in August, September, Oktober, nun schon über drei Monaten nichts geschehen. Die Zweijährige ist nicht zurück bei ihren Eltern und sie ist weiterhin in einer Pflegefamilie. Ich finde es unmöglich, wie hier mit den Schwächsten unserer Gesellschaft umgegangen wird. Und verstehe nicht, warum das Jugendamt Abdonau-Kreis nicht tätig wird und ich verstehe nicht, warum der Herr Landrat Heiner Schäffold hier nicht tätig wird. Hat er sein Jugendamt nicht im Griff? Wird er falsch informiert von den Mitarbeitern? Vertraut er hier Mitarbeitern, denen er eigentlich nicht vertrauen sollte? Was ist hier los? Herr Landrat Heiner Schäffold, bitte zeigen Sie, dass Sie kein behindertenfeindlicher Mensch sind und Ihr Jugendamt dazu bringen können, sich an Gerichtsbeschlüsse zu halten.